Jetzt wollen wir heute auf dem Podium nochmal den aktuellen und den kommenden Auseinandersetzungen widmen und ähm, gucken, was das Jahr 2019 eigentlich so bringt, was ist da besonders wichtig. Vor, zuerst möchte ich aber noch eine Kollegin aus Spanien ankündigen, ähm, von der ich hoffe, dass sie uns inspirieren kann. In Deutschland und weltweit sind es ja vor allem Frauen, oder zunehmend Frauen, die gewerkschaftliche Kämpfe führen. Und es gibt aber immer noch das Missverständnis, dass Gewerkschaftsarbeit so männlich ist, ein ganz anderes Bild, mit was es mit Männern assoziiert wird. Und in Deutschland, das ist ja schon im Laufe der Konferenz deutlich geworden, zeigen ja Erzieherinnen, Pflegekräfte, dass das Gesicht der Auseinandersetzung ein ganz anderes ist mittlerweile in vielen Bereichen. Ich denke, Frauen sind innovativ, erfinden ganz viele neue Kampfformen, verändern damit auch die Gewerkschaften. Und ich würde eigentlich gerne, also ich glaube, Frauen sind die Treiberin der gewerkschaftlichen Erneuerung. Genau, da möchte ich nochmal auf unsere Broschüre verweisen. Jetzt habe ich leider keine hier. Zur Feminisierung des Streiks von Ingrid Arthus, da liegen vorne welche aus, die ihr auch noch mitnehmen könnt. Ähm, trotzdem, ist die, trotzdem ist die Situation in Deutschland ja leider immer noch eine andere. Also immer noch verdienen Frauen sehr viel weniger als Männer, sind Vorurteilen, Einschränkungen, sind Sexismus ausgesetzt. Und deswegen blicken wir total neidisch auf Spanien. Ähm, wo letztes Jahr am 8. März fünf ähm, Millionen Frauen ähm, und Männer ähm, in einem Generalstreik ähm, für, ähm, für Gleichstellung demonstriert haben. Genau, und von dir würden wir gerne wissen, ähm, wie war das und was können wir aus, in Deutschland auch davon lernen. Genau, also ich begrüße ganz herzlich äh, Anna Rincon aus Sevilla. Genau, und Boris, der die Übersetzung macht ins Deutsche. Vielen Dank. Eh, guten Tag. Eh, siento mucho no hablar alemán. Eh, nunca lo había sentido tanto hasta ahora, porque me parece este encuentro fundamental y necesario para el avance de las luchas sindicales. Y he aprendido mucho. Äh, ja, schönen guten Tag alle zusammen. Äh, ich möchte mich auf jeden Fall am Anfang entschuldigen, dass ich kein Deutsch spreche. Ähm, aber ich möchte auf jeden Fall ausdrücken, dass äh, ich glaube, dass diese Art von Treffen äh, fundamental wichtig sind für, für Gewerkschaftsarbeit. Ich möchte mich an die Fundación rosa Luxemburgo por haberme bedanken. Und ganz speziell Boris, weil er mich traduziert und hilft euch, zu hören und zu Ganz zuerst möchte ich mich auf jeden Fall bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bedanken dafür, dass ich eingeladen wurde. Und äh, ich muss mir jetzt selber äh, Dankeschön sagen für die Übersetzung und für die Begleitung äh, <lacht> durch, die, durch die wunderschöne Konferenz. <lacht> Achso, ja, stimmt, das ist ja schön, das ist Bueno, mmm. eh, ¿qué pasó el 8 de marzo de 2018 en España? Eh, ese día hubo una convocatoria de huelga general feminista, eh, sin precedentes, al menos en el Estado español, que sacó a más de 5 millones de mujeres a la calle. El lema era «Si nosotras paramos, para el mundo». Was ist passiert am 8. März 2018? Also es gab in Spanien einen Generalstreik, einen Aufruf zum einen Generalstreik ohne vergleichbare äh, ähm, Vorevents. Es sind in Spanien, ganz Spanien, fünf Millionen äh, Menschen, vor allem natürlich Frauen, auf die Straße gegangen. Und äh, unter dem Motto, wenn wir stehen, steht die ganze Welt still. La huelga la convocó la comisión del 8 de marzo pero la legalización de la misma fue por parte de los sindicatos eh, no mayoritarios, como son CGT, CNT, SAT, Cobas y otros sindicatos de, de distintas ramas. Pero no por parte de los mayoritarios, como son Comisiones Obreras y UGT, que son los que tienen la capacidad de, de la negociación y del concierto social estatal. Also der, Auftrag, äh, der Aufruf zum, äh, zum Frauenstreik wurde in, in, in Spanien durch äh, eine Kommission organisiert, die basisdemokratisch organisiert ist und wurde vor allem mitgetragen durch kleinere Gewerkschaften, wie zum Beispiel die CGT, die CNT und regionale Gewerkschaften wie die SAT, von der SIA ist, und äh, die Cobas in, in Katalonien. Und die gr größeren Gewerkschaften in Spanien wie Comisiones und UGT, waren sehr zögerlich und haben den Aufruf äh, am Anfang äh, nicht mitgetragen. Estos Die großen Gewerkschaften haben halt, äh, und UGT, haben dann ähm, für zwei Stunden, jeweils zwei Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags zum Streik aufgerufen. Eh, la Huelga? ...además de la calle, que lo contaré ahora, fue todo... ...no podemos medir su éxito desde el punto de vista cuantitativo... ...sino cualitativo, aunque cuantitativamente mucha gente la, la secundó. Por ejemplo, en educación prácticamente el 100% de las universidades... ...y los centros de educación secundaria pararon. En sanidad el 48% de los empleados y empleadas también pararon. Algunas grandes empresas como SEAT en Barcelona y Ford en Valencia... Hicieron paros de la producción y algunas empresas pequeñas como Pescanova en Galicia paró también al 100% de su, de su producción. Also insgesamt es ist schwierig, quasi, ähm, also insgesamt zu quantifizieren, en wie vielen Bereichen, wie viele äh, Frauen gestreikt haben. Ähm, vor allem der Erfolg quasi des Frauenkampftags, den muss man auch aus einer qualitativen Perspektive beurteilen. Aber euch nur so ein paar Eindrücke zu geben, damit ihr das äh, statistisch einordnen könntet: äh, im, Im Bildungssektor, also an Unis, Schulen und so, haben quasi alle äh, gestreikt, also 100 Streikquote. Im Gesundheitswesen 48 der Beschäftigten haben gestreikt und auch in der Produktion, wie zum Beispiel in großen Unternehmen wie Seat, in Barcelona, und Ford, in Valencia äh, gab es ähm, größere Streikquoten und in anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Pesca Nova, einem großen äh, Fisch, äh, Fischfangkonzern in Galicien, äh, wurde komplett gestreikt, weil da vor allem Frauen beschäftigt sind. Pero eh, lo llamativo de esta huelga no eran los números, era la cuestión cualitativa, como decía. La huelga estaba llamada a ser una huelga también diferente, por primera vez, era una huelga laboral, una huelga de cuidados, una huelga de consumo y una huelga educativa. Eh, al margen de la, de la cuestión laboral, que digo que hay algunos números, mmm, lo que pasó fue importante en los otros niveles, fue lo que ocurrió en la calle, como decía, que las 5 millones de mujeres salieron. A, salieron. Esta huelga ponía por primera vez de manifiesto la, el papel de la mujer en, en la vida, en los cuidados, en la reproducción del sistema, en, lo, en, en, en la base de, de la sociedad. Also mir ist es wichtig zu betonen, dass es halt ein komplett anderer Typ von, von Streik war, äh, dem wir halt sonst nicht gewohnt sind, weil er halt so viele verschiedene Sektoren und Aspekte der Gesellschaft mit betroffen hat. Also es war natürlich ein, ein Streik, der die Arbeitswelt, die klassische Arbeitswelt betroffen hat, aber vor allem halt auch die Reproduktionswelt, die ja oft invisibilisiert ist auch äh, der Konsum und äh, der Bildungssektor, also die Erziehungswesen, das sind halt auch Aspekte, die halt oft dann quasi nicht berücksichtigt werden, in klassischen Streiks. Und dass der, dass der, dass der Kampf halt sehr sichtbar auf die Straßen getragen wurde, ist ein sehr wichtiger äh, Aspekt. Und dass quasi das ganze die ganze Reproduktion des, der Gesellschaft quasi ähm, so zur Debatte gestellt wurde, ist ein wichtiger Aspekt. Und Precisamente que la mayoría, de la, la mayoría de las mujeres no podían hacer una huelga en sentido tradicional, porque o bien desempeñan un papel no remunerado en los cuidados o bien su situación laboral es tan precaria que peligra en caso de que hagan huelga. Es war ein anderer Typ von Streik, da natürlich man immer berücksichtigen muss, dass die Mehrheit der Frauen in, in, in der Reproduktion tätig ist, also einen einen, einen Bereich, der halt nicht entlohnt wird und viele halt ähm, extrem prekär beschäftigt sind, also Sektoren ähm, in Sektoren arbeiten, die halt in der halt klassische klassische Streiks sich nur sehr schwierig organisieren lassen. Por eso también a la huelga, aunque hubo un debate importante sobre si estaban llamados los hombres o no, eh, al final se decidió convocar también a los compañeros para que hicieran huelga, pero que estuviesen en casa sustituyendo a las mujeres en las labores cotidianas de cuidado para que ellas se pudieran incorporar a las manifestaciones y a todas las actividades que estaban planificadas ese día. Also, ähm, am Anfang, quasi in der auseinandersetzung de, der, der Organisation der, der, des, des Frauenstreiks, äh, gab es eine Debatte, ob die Männer auch zum Streik aufgerufen werden sollen oder nicht. Und letztendlich hat sich eine Position durchgesetzt, dass man die Männer mit aufruft, aber äh, nicht quasi an den Demonstrationen vorrangig teilzunehmen, sondern halt äh, Aufgaben im Haushalt zu übernehmen, die halt sonst klassischerweise Frauen zufallen. De, de hecho, in Sevilla se organizaron comedores y guarderías que estaban gestionadas por los hombres ese día para que, para que ya digo, para que las mujeres se pudieran incorporar a, a la manifestación. Bueno, voy a hablar de Sevilla, que es mi ciudad eh, el día fue muy emocionante porque empezamos con los piquetes de, de trabajadoras en los centros públicos. Yo trabajo en la Universidad de Sevilla y ayer a las 7 de la mañana eh, la universidad estaba cerrada. Tengo que decir que una, cosa, una cuestión clave que yo creo de, para el éxito de la huelga es la participación de las estudiantes en la organización de las mismas, han sido un motor fundamental en el éxito de la huelga. Also ich werde ein wenig über Sevilla sprechen. Ich bin aus Sevilla, ich arbeite selbst an der Universität in Sevilla, die an dem Tag komplett geschlossen war. Ähm, äh, wir haben halt trotzdem ähm, vor der Uni einen Streikposten organisiert, um halt auf äh, unseren Kampf aufmerksam zu machen. Und was ich hervorheben will, ist, dass halt die Studentinnen ähm, in, in Spanien auf jeden Fall eine, eine protagonische Rolle gespielt haben. Also dass sie äh, halt sehr viel bei der Organisation des dass, dass, äh, Frauen Streiktags ähm, eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und eine kleine Sache noch von vorher: ähm, Die Männer äh, für die wurden halt in vielen sozialen Zentren in Sevilla äh, die Möglichkeit äh, äh, ähm, eingeräumt, dass sie quasi in sozialen Zentren etc. kleine Kantinen aufmachen können und um dann äh, zu kochen äh, für die, die Kinder, die sie dann halt äh, auch nach draußen nehmen ah, Das wollte ich mir sí, kurz sí, noch sí, mit erwähnen? Sí, sí. Ja. Bueno, ese día digo que la calle estaba Bueno, fue un día muy especial porque se respiraba una energía que hacía mucho tiempo que, que en Sevilla no veíamos, ¿no? Que en España no veíamos, eh, desde el 15M. Eh, desde la primera hora de la mañana, muchas compañeras, mm, formando piquetes espontáneos, iban por los centros de trabajo, eh, por los distintos bares y comercios, informando de los motivos para la huelga, hablando con las compañeras. Y nos concentramos al final en el ayuntamiento weil hubo allí una Konzentration de periodistas, que también han sido muy importantes in esta huelga. Also, was halt beeindruckend war an dem Streik, was wir halt in Spanien, äh, es für, für uns in Spanien, das halt auch sehr besonders war, dass man halt Kraft geschöpft hat, Kraft gespürt hat auf den Straßen. Die waren halt komplett dicht in, in den meisten großen Städten, dass man quasi so eine, so eine kraftvolle Demonstration seit dem 15. März 2011 äh, in Spanien halt nicht mehr so gesehen hat. Es kam zu vielen verschiedenen Streikposten, Streikaktionen vor Bars, vor Kaufhäusern, wo man versucht hat, Frauen auch rauszuziehen, damit sie sich dem Streik anschließen. Es gab vor dem Rathaus in Sevilla eine wichtige Demonstration, weil sich halt vorher Journalistinnen zusammengeschlossen haben, um halt auf die prekären Arbeitsbedingungen in ihrem Sektor. Aufmerksam zu machen und das war für uns auf jeden Fall eine wichtige Auseinandersetzung zivier. Digo que las periodistas han sido muy importantes porque desde el principio, bueno, desde dos, tres semanas antes, empezaron a una campaña de visibilización también de sus conflictos laborales y iniciaron una campaña que consistía en vestirse de negro en todos los programas de la televisión donde donde aparecían y ese día no fueron, hicieron huelga. Y en la televisión emitió los programas, pero en, sin las mujeres, con ese, con, ese, con ese hueco. Entonces ellas se concentraron en el ayuntamiento y leyeron allí el manifiesto. Ahí la marea iba creciendo. Also, äh, besonders war halt die Auseinandersetzung der Journalistin, weil sie schon vor dem Streiktag angefangen hat. Und den Journalistin geht es halt äh, um die Sichtbarmachung der eigenen Arbeitsbedingungen. Und das haben sie auch ziemlich erfolgreich gemacht, indem sie sich halt vorher, also vor dem ähm, Frauenstreiktag schwarz angezogen haben in den Programmen, äh, also ganz bewusst, um halt auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Und im, am Streiktag war es ähm, auf jeden Fall natürlich auch auffällig, dass dann quasi in den Fernsehprogrammen und in den Radioprogrammen halt nur Männer äh, gesprochen haben, äh, was halt quasi viele noch mal extra auf die Situation der Frauen aufmerksam gemacht hat. Y el final del día concluyó con la manifestación programada en todas las ciudades españolas en la que, en el caso de Sevilla, el recorrido se llenó de mujeres vestidas de violeta desde el principio hasta el fin y las calles aledañas y se inundó la ciudad y no se pudo avanzar. Insgesamt waren die Straßen von Sevilla komplett dicht, komplett voll. Ein Strom aus violett gekleideten Frauen hat quasi die ganze Stadt stillgelegt. Man konnte sich quasi in den Straßen kaum mehr fortbewegen. Ich glaube, wir müssen uns fragen und mit den deutschen Kollegen por warum der Erfolg dieser Mobilisierung? Ja, äh, Entschuldigung. Ich, ich will ein bisschen mit euch versuchen, euch zu erklären, äh, warum es bei uns in Spanien gerade zu diesen, zu diesen massiven Streiks äh, gekommen ist. Mm, después de consultar con muchas compañeras, eh, yo creo que podríamos dividirlo en dos, el éxito, o dos claves. Primero, el proceso de, de esta organización del proceso, de, de las manifestaciones. Mm, quizá por la herencia del 15M, que no sé si aquí llegaban las noticias, imagino que sí, que fue una movilización popular en España, también sin precedente, que cuestionaba también las bases del sistema y que se organizaba en las plazas de las ciudades de manera asamblearia, quizá por esa herencia el movimiento feminista actual ha adquirido la misma dinámica. Um, ich auf die zwei Schlüsselfaktoren, die quasi sich ergeben haben. Ich habe halt mit vielen Frauen diskutiert, und, um, zu, um zu ergründen, warum es halt quasi genau zu dem Zeitpunkt halt zu so vielen, also der, der Streik so massiv ausgefallen ist. Und einer der ähm, ausschlaggebenden Gründe ist, dass die, die Organisation halt sehr horizontal, sehr basisdemokratisch abgelaufen ist, dezentral. Man hat sich viel von der Kienze-Emme-Bewegung ähm, abgeguckt ich weiß nicht, ob euch das noch so ein bisschen was sagt, 2011 im Zuge der Krise äh, gab es quasi auch massive Mobilisierungen, äh, die halt sehr systemkritisch waren, also es quasi äh, die gesamtgesellschaftlichen Strukturen infrage gestellt haben und die Art der Koordination hat sich halt vor allem im öffentlichen Raum abgespielt. Also man hat halt Plätze besetzt, auf denen man dann quasi Strategien diskutiert hat, also in sogenannten Assembleas. Entonces existen asambleas locales, Después de ahí se pasan asambleas regionales y asambleas a nivel estatal. Y el proceso, como decía la compañera, eh, es atractivo porque es diferente, porque las mujeres se organizan de otra manera o, la, o, o ahora nos estamos organizando de otra manera. Las asambleas son amables, inclusivas, eh, se llega a consensos, se proponen formas alternativas de… De Soluciones, como el apoyo mutuo, experiencia, experiencia etc. Also die äh, Assemblées, die, äh, die Entscheidungsstrukturen, die sich quasi, also die Absprachestrukturen, die sich gebildet haben, waren im ersten Sinne lokal, also im ersten Moment lokal, haben sich dann sogar regional organisiert und sind dann bis auf ein nationales äh, Niveau äh, gekommen, basisdemokratisch. Und was. was, was äh, ich halt glaube, also Anna glaubt, dass sie so besonders attraktiv waren und quasi sich von anderen Typen von Organisationen, festen Organisationsformen unterschieden haben, ist, dass sie halt sehr freundlich, sehr zugänglich waren, sehr inklusiv und halt, dass andere Typen von Entscheidungsformen oder Unterstützungsformen gefunden wurden, um halt so viele Leute wie möglich einzubinden. Como decía antes un papel muy importante han tenido los sindicatos con tradición feminista y autónoma y las estudiantes. ¿Cuál es CNT, CGT. Mhm. Also, auch eine wichtige Rolle haben halt vor allem ähm, regionale äh, und kleinere Gewerkschaften gespielt und zusammen äh, Koordinationsaufgaben äh, erfüllt mit mit den äh, verschiedenen feministischen Gruppenbewegungen, die es halt auch schon vorher gab. El otro motivo para el éxito que que yo pienso es un motivo más político eh, y es la adquisición del movimiento feminista de una nueva subjetividad de clase quiere decir que en los últimos años hemos visto cómo hemos pasado la, la, las organizaciones feministas de las reivindicaciones específicas eh, por ejemplo, por el derecho al aborto contra la violencia de género y contra el abuso sexual como la campaña del #MeToo hemos pasado a Reivindicaciones que condenan eh, al sistema en su raíz, ¿no? una condena general del sistema. Y esto, creo que viene por eh, haber conseguido enlazar eh, la función que tiene el heteropatriarcado dentro del capitalismo. Also, was man bei dem Frauenstreiktag gemerkt hat, dass halt ein, ein, ein allgemeineres politisches Motiv äh, zu, zu Trage getreten ist, dass eine Art neues Klassenbewusstsein entstanden ist. Ähm, das halt feministische äh, eine Agenda mit quasi mit einer gewerkschaftlichen Agenda verbindet und halt auch vorher separat geführte Kämpfe ähm, vereinigt, also wie zum Beispiel das Recht auf Abtreibung, äh, die, die, der Kampf gegen, gegen Gewalt an Frauen gegen häusliche Gewalt, dass diese Teilaspekte sozusagen aufgegangen sind in, einem, einem, in einer Gesamtstreikbewegung, die dann sozusagen systemische Forderungen oder systemische Aspekte kritisiert haben halt der Zusammenhang von von Patriarchat äh, und Kapitalismus dass man das quasi zusammen denkt dort nicht nicht separat das war ein ein Novum. Entonces en este contexto en el recrudecimiento en el que se se ponen más en evidencia la crisis, Las contradicciones del capitalismo afecta directamente a la mujer en su papel subsidiario, en el papel de cuidado, en la precariedad laboral y, y en, como decía antes, en la base del sistema. Esta nueva conciencia, o como llaman algunas compañeras, subjetividad feminista, para mí es una conciencia de clase. Quizá la parte de conciencia de clase que le faltaba a la conciencia tradicional de clase. Um, das quasi weiter, bisschen zu kontextualisieren, was passiert ist. Ähm, ist, dass quasi durch den, den Frauenstreiktag ähm, sozusagen grundlegende Widersprüche im Kapitalismus zutage getreten sind, die bis zu bis, bis diesem Zeitpunkt halt nicht so im Vordergrund standen. Und zwar, dass quasi die, die Rolle der, der Frau halt eine sekundäre Rolle gespielt hat bei vielen aus, politischen Auseinandersetzungen. Und durch den Frauenkampfstag ist halt eine, eine Art neue Subjektivität der Frau ähm, entstanden, die quasi... Ähm, in der, in der also die die traditionelle äh, Auseinandersetzung ähm, von, von klassenkämpferischen Auseinandersetzung halt neu aufgespielt hat und quasi äh, die Rolle der Frau, in diesem, die bis dahin halt eine sekundäre Rolle gespielt hat, neu eingefügt hat. Also das ist quasi was, was äh, neu und sehr positiv ist. Tanto cuestiona el feminismo, la nueva ola feminista, el sistema capitalista, que las reacciones no se han dejado esperar, ahora mismo somos el enemigo. Eh, solamente hay que ver las reacciones que han tenido en Brasil, Bolsonaro en Brasil, eh, en Andalucía, en la tierra de donde yo vengo. Acaba de, de entrar en el arco parlamentario un, pal, un partido de la ultraderecha, cuyo uno de los de la, argumentos fundamentales de la campaña ha sido contra la ideología de género eh, y quieren abolir la ley contra la violencia de género que tantos años nos ha costado conseguir. Trotz der positiven Entwicklungen, die wir halt hatten, also durch den Frauenstreiktag gesehen haben, gibt es auch regressive Prozesse, vor denen wir, also die sind wir stark besorgt. Und zwar kann man da ganz konkret nennen, halt der Rechtsruck in Brasilien. Auch in Andalusien gab es einen starken Rechtsruck bei den letzten Regionalwahlen, wo die äh, neofaschistische Partei Fox in die, in, die, in die Parlamente gekommen ist. Und diese Strömung, äh, wollen halt quasi einen Rollback Richtung, Richtung, Richtung altes Rollenverständnis und sind zum Beispiel auch für die Abschaffung des Gesetzes gegen Frauengewalt, was für uns ein Meilenstein in der Entwicklung der, der feministischen Kämpfe war. Und die sind auch unter Bedrohung weiterhin, vor allem durch diese neuen, neueren Entwicklungen. O sea, esto es serio. Bueno, es serio y es imparable. Eh, ¿Cómo interpela esto al movimiento sindical o al sindicalismo tradicional? Eh, primero parece que no, el movimiento sindical está al margen del movimiento feminista, y eso no, no es cierto. El movimiento feminista acabará impregnando absolutamente todo, todos los movimientos. ¿Por qué? Porque somos muchas compañeras que llevamos años también trabajando en otros das, was ziemlich seriöses, was, was, was gerade passiert, die Auseinandersetzung, die wir führen, ist auch etwas unaufhaltsames und was ich vor allem irgendwie versuchen will zu fassen ist, inwiefern quasi die feministische Auseinandersetzung, die wir führen, mit der traditionellen Gewerkschaftsarbeit zu tun hat, die ja öftermals quasi als, als separate Dinge äh, angesehen werden. Und ähm, meiner Meinung nach ist es so, dass quasi der Feminismus in, in allen politischen Auseinandersetzungen, natürlich auch vor allem in der Gewerkschaftsarbeit sozusagen eine ne, ne ständig präsente ähm, Rolle annehmen muss. Und ähm, quasi der Feminismus umhüllt alle Kämpfe, äh, in, denen wir in, in denen wir stecken. Eh, nosotras también somos sindicatos, por eso eh, a los sindicatos ya no nos basta con incorporar medidas que afecten a la mujer, en un lado, eh, al final de los programas, por ejemplo, la brecha, la brecha salarial, que sí, que es muy importante, pero eso no cuestiona el sistema y no cuestiona la posición de la mujer en el sistema. Los sindicatos tenemos que poner la agenda feminista en nuestras reivindicaciones, Eh, la, la problemática que afecta a la vida de las mujeres, es decir, luchar por más servicios públicos que, que minimicen la labor y esta tarea de las mujeres en los cuidados, eh, en la consideración de la jornada laboral, teniendo en cuenta también la vida, mmm, que las medidas de conciliación también abarquen o puedan pedirle a los compañeros, es decir, eh, poner, como dicen muchas compañeras, la vida en el centro. Wir als feministische Bewegung sind Gewerkschaft und ähm, so klassische Themen wie zum Beispiel die, äh, also klassisch gewerkschaftliche Themen wie zum Beispiel die, der, der Gender Pay Gap, also die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen, sind quasi wichtig, aber sie sind nicht äh, ausreichend, wenn man nur sich auf sie fokussiert, weil sie quasi nicht das, das Gesamtsystem ähm, in Frage stellen Auseinandersetzungen, die quasi genauso wichtig sind, sind zum Beispiel die Verteidigung und der Ausbau des öffentlichen Sektors allgemein, weil nur durch den halt irgendwie garantiert werden kann, dass quasi äh, Reproduktionsarbeit halt nicht quasi äh, ausgeklammert von der Lohnarbeit funktioniert, sondern quasi, dass öffentliche Einrichtungen halt auch Reproduktionsarbeit übernehmen, die dann halt nicht nur auf den Frauen lastet. Eine andere Auseinandersetzung ist die der Arbeitszeit, ähm, vor allem dadurch, dass äh, ich glaube, statistisch sind das äh, 70 Prozent der, äh, der Frauen in Spanien, die Teilzeit, äh, das jetzt von mir, sorry, äh, äh, Teilzeit angestellt sind. Das ist halt auch ein Thema, was angegriffen werden muss, ähm, weil es quasi ungleich verteilt ist, quasi diese die, die Arbeitszeitbelastung oder die, die die Möglichkeit zu arbeiten. Tenemos que considerar que el sujeto político sindical que ha sido siempre el hombre blanco trabajador y el único interlocutor con la patronal hasta ahora ha cambiado y también la mujer eh, es sujeto político-sindical desde hace mucho tiempo y sobre todo desde ahora, eh, que adquiere esa conciencia, que sabe lo que quiere y se está viendo también en las luchas que, como se han comentado aquí también, eh, están protagonizando las mujeres eh, en todo el mundo, en España en concreto, Tenemos grandes ejemplos con las limpiadoras de, del hogar, con las trabajadoras de los hoteles, con las temporeras de la fresa, que además son inmigrantes y que sufren, además, explotación laboral y sexual, eh, y con las dependientas de grandes multinacionales, como Inditex, que también han estado luchando por la mejora de sus condiciones laborales. Los sindicatos tenemos que atender forzosamente a toda esta precariedad. Also was man halt verändern muss, ist natürlich dieses klassische Gewerkschaftssubjekt der, der weiße Mann, der quasi der Protagonist der, der, der traditionellen Gewerkschaftsarbeit war. Und äh, quasi die Kämpfe, die quasi Frauen führen, müssen ins Zentrum gerückt werden, weil es halt immer, immer mehr werden. Und äh, vor allem müssen es ganz konkrete Kämpfe sein, die sich vor allem im prekären äh, Abspielen, also in prekären äh, Sektoren wo sich Gewerkschaften auf Teufel komm raus halt drauf konzentrieren müssen. Und um einige Kämpfe zu nennen, die gerade in Spanien aktuell sind, es gibt mehrere Bereiche, wo Reinigungskräfte auf die Barrikaden gehen. Im Hotelwesen haben wir halt sehr viele Auseinandersetzungen, die wir beobachten, begleiten. Die SAT ist auch sehr aktiv in Welver. Das ist eine Region, in der vor allem Erdbeeren produziert werden. Und dort arbeiten vor allem migrantische Frauen, die unter extrem prekären Bedingungen dort beschäftigt sind und unter anderem sexueller Gewalt ihrer Vorarbeiter ausgeliefert sind. Und auch multinationale Unternehmen wie zum Beispiel Inditex wo es auch Auseinandersetzungen gibt, die vor allem von weiblichen Beschäftigten geführt werden. Das sind alles Kämpfe, die in den Fokus aller Gewerkschaften gerückt werden müssen. Bueno, habría mucho de qué hablar y debatir. Me encantaría haber tenido tiempo para hacerlo. Pero bueno, esto es una carrera de largo recorrido. Que, como decía antes, es imparable. Este año tenemos otra, otra meta, que es el 8 de marzo de 2019. En España se ha vuelto a convocar una huelga general, primero por los mismos sindicatos, CGT, CNT, SAT, y desde hace unos días eh, recibimos la noticia de que los sindicatos mayoritarios, como Comisiones Obreras y UGT, que por cierto anunciaron los paros del año pasado, solamente hombres, En eh, Las fotos. Eh, pues Comisiones Obreras va a convocar paro en educación y, antes de ayer, recibí la noticia ya aquí en Berlín de que UGT va a convocar también huelga general. muss ich gar nicht mehr übersetzen. Einige Spanisch Sprechende unter euch, sehr viele sogar. Ähm, genau, also es gibt auf jeden Fall sehr viel zu diskutieren. Ähm, schade, dass quasi der Kongress jetzt fast schon vorbei ist. Äh, also ich brenne darauf zu diskutieren. Ähm, aber natürlich ist es, die Diskussion äh, eine langfristige Aufgabe und es ist auch ein unaufhaltbarer Prozess, der sich da abspielt. Und ganz konkret die Aufgaben, vor denen wir stehen, bei uns in Spanien, ist die Organisation des nächsten 8. März 2019, der vor der Tür steht. Die kleinere Gewerkschaften wie die CGT, CNT und die SAT haben bereits zum äh, Aufgerufen dazu, dass, äh, dass äh, am, Frauenkampftag, äh, am Frauenstreiktag teilgenommen werden soll. Und mittlerweile äh, auch sehr positiv, die großen Gewerkschaften haben äh, auch aufgerufen, also kommission des Obreras hat den, nur den, leider nur bis jetzt den Bildungs, äh, das Bildungswesen dazu aufgerufen, sich komplett am, äh, am Streiktag zu beteiligen. Und vor kurzem ist auch die Nachricht bei mir eingegangen, was ich, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, ist, dass die UGT äh, sich äh, komplett dem, äh, dem Aufruf anschließt, äh, äh, an dem Tag, an dem 8. März, zu streiken. Eine eh, bueno, eh, die eh, Patronal, Intentó disuadir a comisiones obreras y UGT amenazándolo con denunciarlo eh, por una huelga política, pero eso no, no ocurrió y, y no parece que se atrevan. Y despedirme ya animando a las compañeras y a los compañeros eh, de Alemania a que esto es imparable, a que sigan en la lucha, que esto es imparable, es inevitable y realmente creo que el movimiento feminista va a ser el movimiento de cambio. Danke. Das ist schon der Schlussapplaus, ja? ich muss nur was übersetzen. Äh, genau, also äh, ein kleiner Aspekt, den ich noch erwähnen wollte, der vorhin mich in der Diskussion so ein bisschen interessiert hatte, war, ähm, ob es quasi zu Repressionsmaßnahmen, zu Klageverfahren von, von der Unternehmerseite kam. Ähm, es gab anscheinend Drohungen im Vorfeld gegenüber den großen Gewerkschaften von verschiedenen Unternehmerverbänden, dass, wenn sie sich an den, an den Streiks beteiligen, wenn sie dazu aufrufen würden, äh, halt äh, Klageverfahren äh, anstehen würden, aber im Prinzip beim letzten Streik kam es nicht dazu, es gab keine, ähm, keine Repression, es wurden keine Frauen entlassen, weil sie sich an dem Streik beteiligt haben, weil es angeblich ein politischer Streik war, was es auch war, ähm, aber das ist quasi etwas, was davon zeugt, dass, äh, dass der Diskurs auf jeden Fall in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und dass es etwas Unaufhaltsames ist, etwas Unvermeidbares ist und dass wir der Mittelpunkt der Bewegung für Veränderungen sind. Danke. Äh, danke sehr.